So, zurück im Leben mit der Ducati V4S Panigale 2020, mit der ich noch übrigens auch eine Rechnung offen habe. Ich bin schon ein bisschen am vorbereiten, weil wir fahren ja dieses Wochenende endlich wieder los und zwar geht's es nach Oschersleben. Und ich habe die Ducati schon ein bisschen vorbereitet, natürlich äh, richtige Bereifung aufgezogen ähm, und habe auch schon ein bisschen mich mit dem Fahrzeug an und für sich mehr befasst, weil ich hatte sie jetzt wirklich ein paar Tage hier stehen und konnte mich auch ein bisschen spielen, was die, was die Elektronik anbelangt, die doch nicht so ganz unkomplex ist, was dieses elektronische Fahrwerk anbelangt und äh, ich habe da mal schon so ein, so, ein, so ein vorzeitiges Setup eingestellt, wo ich der Meinung bin, dass es vielleicht funktionieren sollte. So nebenbei, wir sind hier ja gerade extrem am Rumbauen. Das wird hier mein neues Studio für die Motorradvorstellung, für die Livestreams, für die Videos. Ähm, Hintergrund ist einfach der, dass äh, zu Hause ich kein Motorrad hinstellen kann. Und äh, draußen in der Halle ist äh, die Fläche einfach zu groß, um sie im Winter zu heizen. Und jetzt haben wir das hier so gebaut, dass ich hier ein Bike hinstellen kann. Hier kommt noch ein schönes Sessel-Sitzgelegenheit hin, die ganze Kamera-Equipment. Oben habe ich dann die Regie und das Büro und ich kann das Ganze im Winter einfach heizen und kann für euch einfach noch geileren, noch besseren Content machen. So, jetzt schauen wir uns mal an, was ich bei der Ducati alles so eingestellt habe. Alfons? Hm. Nichts? Nein. Ja, Alfons ist übrigens sehr fleißig und hat mir extrem viel geholfen hier. Ohne ihn wäre es überhaupt nicht gegangen. Jetzt stehst du im Weg. Da <lacht> <lacht> muss man echt sagen, wir haben hier echt viel gemacht die letzten Tage. Und äh, Alfons hat extrem viel mitgeholfen. So, jetzt schauen wir uns das mal an. So, zum einen sieht wir jetzt da mal das, das Display. Von der Ducati VVS. Ich habe das jetzt schon umgestellt auf Race. Was ich eigentlich ziemlich cool finde, ist dieser, dieser analoge äh, Drehzahlmesser, dieser digital analoge quasi. So, jetzt gehe ich mal hier in das Setup rein. Ich habe mich da ein bisschen schon gespielt. Das ist nicht so ganz unkompliziert. Ähm, aber jetzt versuchen wir mal das Ganze ein bisschen zu erklären. Also, ich bin hier bei Race und habe hier. Ups. Gehe ich hier da rein? Nein, gehe ich nicht. Riding Mode, Race, Race, genau hier. Ähm, so, dann kann ich hier ein paar Sachen einstellen. Ähm, ABS, Motorbremse, äh, Quickshifter und so also ein paar so so Dinge. Und jetzt schauen wir uns mal, gehen wir mal speziell in das Ganze rein hier in das DTC zum Beispiel. Da kann ich jetzt wirklich sagen, du kannst die Traction Control System, ich möchte jetzt zum Beispiel ähm, ein safes Motorrad, je nachdem, wo ich mit dem Pfeil hingehe. Und wenn ich auf 2 sage, dann habe ich mehr Performance, auf 1 habe ich noch mehr Performance und ich kann sie auch abschalten. Und dann sieht man halt so wirklich so die Stufen zwischen Performance und äh, Safe. Ich habe sie jetzt mal auf 3 lassen, weil ich noch nicht genau weiß, wie das Motorrad... Ähm, dementsprechend reagiert. So, dann haben wir die DWC, das ist halt die Willy Control System. Ducati Willy Control quasi. Ja, da habe ich jetzt auch mal so eine Mittelstufe auf 3, ein bisschen mehr Performance. Ähm, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn die vorne mal ein bisschen hochkommen. Von dem her äh, habe ich da kein Problem damit, dass ich das mal auf 3. Ähm, das DSC ist quasi die Ducati Slide Control. Die habe ich jetzt mal auf ne, safe reicht mir eigentlich nicht, da will ich schon so Performance haben, äh, wäre ich schon mit Performance eigentlich ganz zufrieden. No? Hier bitte. Okay, dann, ähm, so, dann haben wir hier den Motor. Ich habe den jetzt bewusst, man kann ja einstellen, die Motorleistung zwischen High, Medium und Low. Und ich habe sie jetzt wirklich bewusst mal auf Medium lassen weil ich das mag wenn, wenn ein Motor sehr smooth wird und es steht auch hier da also Full Power aber eben smooth ich weiß nicht ob man was lesen kann Upp. ist zu nah naja, so. also ich habe es auf smooth gestellt ähm, so dann haben wir hier ABS hinten brauche ich kein ABS vorne bräuchte ich jetzt auch nicht ich habe das mal drin gelassen äh, falls es regeln würde könnte ich es immer noch abschalten aber das äh, glaube ich jetzt mal für den Anfang noch nicht. So, elektronische Motorbremse, Engine Brake Control habe ich auf maximale Motorbremse gestellt. Ich tue ja immer gern auch kommunizieren, dass ich mit der Motorbremse gerne fahre, äh, lasse die Hinterbremse, benutze die Hinterbremse, Hinterradbremse nicht, sondern nur Vorderradbremse und die Motorbremse. Das ist mir persönlich am liebsten. Was haben wir denn noch? Ähm, wir haben hier ein Ducati Quickshift System. Okay, das ist Up and Down quasi auf beide Seiten. Mit Quickshifter logischerweise kann man abschalten, brauche ich aber nicht. So, die Info Mode, äh, ja, ist hier auf Track, okay. Ähm, so, DES IS ist Dynamic Suspension und da wird es interessant. Und da kann man jetzt sagen Fixed Suspension oder Dynamic und ich bin in Dynamic und ich habe auch da jetzt schon ein paar Custom Dynamic Suspension Settings hinterlegt und kann mir jetzt zum Beispiel einzeln raussuchen Brake Support und habe jetzt, da kann ich jetzt da wählen zwischen Komfort und Performance. Und ihr seht schon, ich bin da mehr in die Richtung komfort gegangen das hat einfach den hintergrund weil wer mich kennt der weiß dass ich da ähm, <lacht> spezialität von mir ich will eine softe gabel haben ähm, natürlich kann man jetzt sagen okay dann muss man vielleicht noch nach, nacharbeiten dann auf der rennstrecke aber grundsätzlich will ich erstmal eine softe gabel haben und fange da erstmal weicher an deswegen hier auch bewusst auf minus zwei in richtung komfort weil ich glaube der komfort ist nicht unbedingt schlechtere Performance. Das ist hier so umgangssprachlich vielleicht ein Problem zu unterscheiden. So, dann haben wir Front Fork, also sprich, ich denke, das ist jetzt einfach die, die, die Gabel quasi Fork und da habe ich jetzt auch bewusst Komfort. Also ihr seht schon, oder in Richtung Komfort, ihr seht schon, ich habe die Gabel jetzt extrem weich gemacht. Wie gesagt, im Notfall kann ich da immer noch anfangen, das ein bisschen härter zu machen, aber im Endeffekt will ich sie dynamisch und, und sehr, sehr soft haben vorne. So, dann haben wir den Schockabsorber, ich denke, das ist jetzt mal die, die Dämpfung allgemein hinten und vorne. Oder dass ich keinen Scheiß erzähle was habe ich jetzt hier vorher gehabt? Front fork Nein, das war nur vorne, okay, stimmt. Und dann habe ich hier die Dämpfung, Schockabsorber, also allgemeine Dämpfung hinten und vorne. Und da bin ich auch mehr in Richtung Komfort auf minus 2 gegangen. So, dann habe ich noch einen Steering -Dämpfer. und den habe ich dann doch auf relativ viel Stabilität gedreht. Ich mache das bewusst so, dass ich das Motorrad lieber ein bisschen pendeln lasse über die, über die weiche Dämpfung, aber mir dann das Ganze ein bisschen über einen stabilen Lenkungsdämpfer zurückholen. Das ist so meine Philosophie, die ich jetzt mal einfach angehe, ohne es gefahren zu haben. Ich werde berichten, ob es funktioniert oder nicht. Also, aber das ist einfach so mein der Plan. Also die Stabilität so ein bisschen über den Lenkungsdämpfer zurückzuholen, nicht zu viel, aber so ein bisschen, aber um das Motorrad sehr, sehr soft zu halten und sehr viel arbeiten zu lassen. So, dann haben wir hier. Für die kann man auch eine Einstellung quasi für die Beschleunigung, für die Acceleration, da kann man unterscheiden zwischen Grip und Stability, ich habe jetzt da bewusst auch in die Richtung ein bisschen Grip, also es wird wahrscheinlich dann eben ein bisschen dynamisch werden im Fahrzeug, was ich vorher eben gesagt habe, was ich dann ein bisschen kompensieren will mit dem Lenkungsdämpfer oder eben auch mit viel Fußdruck und viel Druck in den Rassen. Ähm, das ist einfach jetzt mal so der Plan, aber ich habe mich da, wie gesagt jetzt schon durch so, und jetzt ist ganz interessant, Mid Corner ist ein sehr interessantes Setup, Mid Corner heißt so viel wie, so wie Scheitelpunkt, was passiert am Scheitelpunkt mit dem Motorrad und da habe ich jetzt bewusst gesagt, ich will in Richtung Grip und nicht in Richtung Stabilität. Stabilität macht das Motorrad zwar ruhig, aber, ich, aber dann komme ich in einen Bereich rein, wo das Motorrad vielleicht nicht immer genau dahin korrigiert, wo ich hin korrigieren will. Und deswegen gehe ich da ein bisschen mehr Richtung Grip, ähm, was das Motorrad wieder sehr anpassungsfähig auf äh, den Asphalt macht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Setup, dass man das quasi so wählen kann und so auch so beschrieben wird. Ich bin gespannt, inwiefern, dass man dann, wenn man dann die einzelnen Parameter verändert, wirklich eine Veränderung auch explizit zum Beispiel im Bereich Mid-Corner erkennt. Weil Mid-Corner ist halt auch ein, in, äh, ein Bereich, wo halt die Dämpfung explizit genau in diesem Moment jetzt drin ist, wo das Motorrad in maximal Schräglage am Scheitelpunkt ist. Da muss sie eigentlich in einem gewissen Bereich ein Fetterweg sein. Und deswegen musste wahrscheinlich dann das Motorrad erkennen, ah ja jetzt bin ich mitgekommen, jetzt kann ich da diverse dynamische Dämpfungsänderungen machen. Was? du gar nicht äh, die ganzen Spax, die ich da habe, haben, da. Und da geht man die Brot. Yep. Und die ernsthaft? Okay. Ja. Ich muss da oben oben schrauben. Ja. Dann bauen. Hast mhm. du gern? Okay. Okay. okay. Uh, so, was haben wir noch? Genau, das war es eigentlich mit dem Fahrwerk. Und das ist halt so jetzt mal die, die Grundeinstellung, die ich da jetzt mache in diesem Race Mode. Man kann den Riding Mode an und für sich ja dann verändern zwischen Race, Board und Street. Das interessiert mich jetzt im Moment nicht. Hier gibt es noch, da kann man es wirklich noch ausschauen. interessiert mich auch relativ wenig. Reifen Tire Calibration. Sorry, ich es habe es gesetzt. Tire Calibration werde ich dann noch machen, weil ich ja äh, statt den Straßenreifen jetzt Slicks drauf habe. Die habe ich selbst montiert, äh, montieren lassen vom Fredel, vom, vom äh, Ducati-Händler. Aus Motorrad Denk in Neureichenau. Danke Fredel für den kurzfristigen Termin. Ähm, weil ich fasse bei dem Motorrad selbst nichts an. Deswegen bin ich da bewusst zum Ducati-Händler gefahren und habe gesagt: Hey, komm, wollt mal schnell bitte die Reifen wechseln? Danke dafür. So, ähm, jetzt schauen wir uns das Motorrad allgemein noch ein bisschen an. und wir da mal die Zündung wieder aus. Ja, ich habe ja bei dem, bei dem Bike auch in dem 1000 PS-Test, den ich gemacht habe, so ein bisschen bemängelt, dass mir die Tanks ein bisschen klein sind. Ja, das ist halt, ja, ich denke, vor der Form hier könnten die da ein bisschen eckiger sein, dass man sich da einfach besser einhängen könnte. Und die Fußrasten sind mir halt auch in so einem Tacken zu weit hinten. Man sieht halt hier, wenn man jetzt hier in der, in der, in der senkrechten hochgeht, wie weit, dass ich hier vom Tank weg bin und das hätte ich gerne einen Tacken weiter vor oder den Tank eben mit einer Tankhaube weiter nach hinten. Weil wenn man sich anschaut, die von der Moto äh, die in der, in der Superbike WM oder so, die haben halt auch andere Tanks drauf. Frage ich, warum haben sie andere Tanks drauf? Ich denke nicht nur wegen der Tem-Tank-Inhalt. Das ist halt so ein Thema. Nichtsdestotrotz, was mir bei dem Bike echt extrem taugt, ähm, wenn man jetzt auch mal das Fahrwerk, das ich jetzt elektronisch ein bisschen so eingestellt habe und man das mal drückt, ne? man das mal drückt, ich den nimmt kurz. Das ist, das. das ist eigentlich das, was ich hören will bei einer Gabel, wenn du richtig viel Öl wenn da richtig viel Öl durch die, durch die Nadel durchgeht, dann weiß ich auch, dass das Fahrwerk richtig gut anspricht und ich denke nicht, dass die, dass die Ducati ein Problem im Fahrwerk hat. Aber schaut euch das Bike an, das ist halt, ich mein, ich finde halt die Winglets, ich finde sie halt richtig geil. Ne? Und ich habe ja auch im 1000 PS Test schon gesagt, dass sie auch richtig viel bringen, ähm, am Pressdruck. Und ich bin halt jetzt echt gespannt und die Rechnung haben wir halt offen mit dem Bike, weil ich sage, okay, der Test, den ich bei 1000 PS gemacht habe, oder für 1000 PS in Bahrain, wer den Test gesehen hat, der hat gesehen, es hat geregnet, ich habe halt Pech gehabt und habe genau, den einen Regentag, den es da im Jahr gibt, abbekommen, ähm, deswegen haben wir jetzt mit Ducati zusammen einfach nochmal einen Termin gefunden, wo ich das Bike halt wirklich im Trockenen und auch mal richtig ausgiebig testen kann. Und deswegen geht es nach Oschersleben, ich bin für drei Tage in Oschersleben, habe einen Kunden dort, komme aber auch zum selber fahren und da möchte ich schon mal wieder so richtig, so richtig einen draufhauen, weil jetzt ist halt echt... Jetzt ist halt echt Zeit, aber man sieht es halt mir auch am Lachen an, jetzt mittlerweile. Ich habe halt jetzt echt Bock und ich habe echt Bock zu fahren und ähm, so, ein, so, ein, so ein Straßenmoped, was eigentlich fast kein Straßenmoped nicht ist, das ist eigentlich ein Drehmotorrad. Aber äh, ich denke, äh, ich habe richtig Bock mit der Ducati. Und ja, jetzt zeige ich euch noch kurz hier mein äh, Office oben. Da haben wir hier quasi, wir haben hier quasi eine zweite Ebene gebaut, ähm, um hier einfach die Höhe des Raums zu nutzen, die man sonst eigentlich nicht nutzen kann, und deswegen kommt hier unten jetzt ein quasi Studio, wo man halt filmen kann. Habe ich riesengrasses Fensterlicht, aber ich komme natürlich aus der Decke, mache ich auch noch extrem viele äh, Lichter dran, die ich halt so im Studio auch habe, um es im Finstern auch zu machen. Aber wenn ich halt hier ein Fensterlicht habe, ist es halt genial, weil ich am herrlichen Tag kein Licht einschalten muss, sondern immer mein, meine schönen Schattenverläufe habe und da einfach viel arbeiten kann. Ähm, und, und vor allem jetzt kommt auch dazu, ich kann dann äh, endlich die den Teil äh, hier außen in der Halle auch ein bisschen vermieten. Da ist halt jetzt auch viel Platz über, den ich eigentlich nicht brauche und ähm, wenn du Interesse hast äh, an einem Stellplatz oder zum Bike schrauben oder so, sag mal Bescheid, ich weiß nicht, ob man mir auf Dauer die große Halle einfach leisten kann, deswegen habe ich mir das hier so gemacht und das reicht mir auch vollkommen, das kann ich heizen, Haben mir das hier oben schön gemütlich gemacht, da muss ich jetzt noch mit der, der Leiter raufgehen, noch keine Treppe habe wir schön Teppichboden eingelegt und hier kommt dann quasi die Schaltzentrale hin, die Schaltzentrale für Computer, da gehen dann die Kabelkanäle runter und vielleicht sitzt da auch in Zukunft jemand für für die Regie, für die Livestreams und wir sind dann per Headset verbunden, dass ich dann die Kommentare übertragen kriege und so. Also ich denke da. da also ich denke da wird noch einiges passieren in Zukunft, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen Rafft die Krise hat mich doch relativ krass getroffen, psychisch und mental einfach so die, die keine Perspektive zu haben für die ganzen Events, ich will jetzt endlich meine Kunden beliefern, die bezahlt haben und gebucht haben und es kommt jetzt endlich soweit und deswegen äh, werde ich jetzt schon langsam wieder wach und freue mich. Auf, auf ein tolles erstes Event, das erste Mal seit langem wieder liefern zu können und ja, das Leben startet wieder so, so ganz einigermaßen, einigermaßen, nicht noch, noch nicht hundertprozentig, aber so so ein bisschen. Daneben zieht es mir die, die, die Mundwinkel wieder ein bisschen nach oben, da hatte ich jetzt in der letzten Zeit wirklich lange Probleme, dass die unten waren, einfach weil es mir so schwer fiel das Ganze und ach, dann war es halt echt schwierig auch in den Videos gut drauf zu zeigen, teilweise kostet mich das so viel Überwindung dann in dem Moment, wenn du eigentlich denkst, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas, ähm, weil du halt keine Perspektive hast, aber es kommt wieder und ähm, I'm back! <lacht> wenn du übrigens noch ein äh eine geile Idee hast, wie man das unten dann nennen soll, diese Studie, ich möchte so einen Bike-Stadel oder so ein, irgend so ein Motorrad-Stadel, irgendwie sowas. Hast du da eine Idee, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ich möchte halt auch in Zukunft Leute einladen für Streams, zum Vorbeischauen, zum Zusammensitzen und richtig coole Sachen machen und da brauche ich halt vielleicht ein bisschen Inspiration auch von euch. Ähm Schreib es gerne in die Kommentare, schreib auch gerne in die Kommentare, wenn du gespannt bist auf, dem, auf den Ducati-Test, lass es mich wissen, äh, Gebt es doch gerne einen Daumen hoch für das Video und es auch gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal, ciao.